hey leute und willkommen zu einem weiteren video von Larson level 0 bis legendary wir spielen arena one weiter aus der letzten folge wir haben einmal verloren zweimal gewonnen hier rechts seht ihr einmal was für karten wir haben könnt ihr euch einmal könnt ihr kurz pausieren und euch einmal durchschauen euch einmal durchschauen erst einmal durchschauen ich mach noch mal langsam so ich denke mir jetzt ist alles drauf gewesen einmal wir starten direkt in die Runde rein. Und dann schauen wir mal, gegen wen wir betteln müssen, Alter. Wir haben ein Game... Jetzt. Ah, knapp daneben, trotzdem getroffen. Das macht gar keinen Sinn. spring noch mal gegen ein schaman die beiden kann es schon mal sehr gut die packen wir weg die brauchen wir später die ist nur oh. die karte ist auch ganz gut ganz gut ganz okay nicht schlecht keine ahnung ich nichts sprechen ich keine sprachen beherrschen ich hoffe wir bekommen noch eine -Karte. ach, auch können wir aber nicht benutzen ist trotzdem schön zu haben danke schön danke an das herz der karten an dieser stelle Du, wir spielen gegen John Dorian. Oh, das ist sehr gut. Da bekommt die gleich einen Boost. Ich hätte vielleicht sogar die noch einmal spielen sollen, aber nein. Mir reicht, dass die einen Angriff hat. Da bin ich schon sehr zufrieden. Und er bekommt einen guten Tod. In. Der Hund. Oh, das mache ich einfach mal. ihn das Face an, wenn ihn jetzt nicht direkt zerstört, bekomme ich dann vielleicht noch extra value draus. Das Risiko gehe ich einfach mal ein. Also oder so lohnt sich das auf dem Lang ran. Oh shit, alter, was was zur Hölle? Ach, regnet vielleicht gar nicht nochmal. Muss ich ihm ordentlich Karten raushauen? Oh, wow, wenn ihr jetzt noch ein Taunt hat, bin ich richtig am Arsch. Dann bin ich so richtig am Arsch. Nicht im Arsch, ich bin instant am Arsch. Ein komplett RIP. Die Karte ist halt echt brutal. Oh mein Gott, was? Das. Ah, das kann ich verkraften Das war jetzt nicht allzu schlimm Das ist noch vertretbar Oh, ich hätte den hier Ach, egal Was soll's Nehme ich einfach mal den Schaden ins Gesicht Ach, das tötet ihn gar nicht Kann ich auch ins Face angreifen ich hätte mit den Schaden ins Gesicht ersparen können, aber hätte ich auch eine Karte mehr, ich hätte das machen sollen. Egal, jetzt ist es zu spät. Okay, er macht er macht schlaue diese. Nein, macht er macht er das? Ist das schlau? Das ist eigentlich egal, was er da macht. Wo ich ja glaube. Ah, vielleicht ist Zauber, das würde alles ändern. Für die ja, doch, das machen wir. Das ist zwar etwas low, aber ich habe ein gutes Feld. Ich kann meinen Gieblinger boosten gleich, das heißt. Ich werde auf jeden Fall alles wegbekommen, was er da hinten ballert. Falls ja nichts extrem sind, weil da kann ich mich scheinen. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, das frage ich mich auch. Ob oder nicht sein oder nicht sein. Ach friert mich ein, aber das ist ja kein Problem. Halt zwei Elementar-Elementare. Was sage ich da? Elementar Elementare. 1, 2, 3, 4, 5 Karten also fand ich bekomme hier also keine Fähigkeit. Das brauche ich auch nicht. Doch ich heile mich jetzt einfach mal. Ich trade. Ich hätte erst die Karte ziehen müssen, ich bin dumm. So, der überlebt das nicht. Kann er auch das hier schlucken. Ich hätte immer auch die Karte... Ach, okay, ist noch gar keinen Unterschied. Der hat ja richtig viele Karten auf der Hand und mir gehen die Karten langsam aus. Vielleicht kann ich den mit Dings mit Ansturm spielen, das wäre toll. Und das sind Spots auch noch ekelhaft. Aber ich kann ihn mit Ansturm spielen. Ich kann ihn hier Angriff geben. Der ja, damit habe ich sein ganzes Feld kaputt gemacht mache die ich weg, Naco. Aber der hat immer auch 8 Millionen Karten. Das ist nervig. Wer weiß, was er da für powerful Karten auf der Hand hat. und oh Gott, und der mutiert gleich zweimal, Alter. Die Karte ist brutal. Ich glaube, die hätte ich nehmen können. Aber ich habe mich für nicht entschieden, weil ich noch nicht wusste, was mutieren ist. Das war eine ziemlich neue Mechanik. Mach hinne, Digga, beeil dich mal. Es dauert ja 8 Jahre. Oh, der bekommt Stealth. Und ein Spot. Interessant. Hm, das ist ja süß. man mal machen ich hätte noch ins gesicht schlagen können aber ich glaube das ist besser so ein bisschen feld aufbauen ja doch das war eindeutig eine richtige entscheidung Ärgerlich. Ja, da kann ich ja nichts machen. Der hat halt die gute Mutation bekommen. So, was macht der? Oh, der fickt mich. Die beim Spielen. In den Kampf. Für die Gerechtigkeit. melde mich zum Dienst. So? Ich kann die nächste Runde wahrscheinlich umbringen wahrscheinlich nicht hundertprozentig aber wahrscheinlich die zu spielen wäre echt schlecht weil der kann halt echt viel da reinhauen Er bekommt jedes mal ein schaden er hat viele einheiten mit wenig angriff das ist und oh, der bekommt einen spot okay nee das habe ich gewonnen ach nee er kann ja da noch angreifen ups ach der überlebt das habe ich ach nein der überlebt nicht da habe ich mich zu so früh gefreut, aber wenn ich mich mal rechne, das sind 2, 4, 5, 6, 7. Oh das sind immer auch genug. Och, was macht er denn jetzt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, was mache ich denn da jetzt? <lacht> Krasser Scheiß. Krasser Scheiß ist das. Ich kann den umbringen. Der super übel und er bekommt noch eine karte dazu ich war so siegesicher dann hat er mich aber komplett rasiert kann er mich finishen ist die frage es sind drei schaden 10 fünf der kann mich finishen wenn er es richtig macht wenn er das richtig macht kann er mich finishen der finish mich einfach wahrscheinlich der finish mich nicht er hat sich nicht durchgelesen, was man in karten kann, oder? Greift er ihn an? Oh Scheiß, er finisht mich. Er finisht mich. Gut gespielt. Der Typ hat mich rasiert. Das war auch echt eine gute Runde. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt noch eine Runde gewinne. Ich werde ja nicht so einen schlechten Essen Arena Run bekommen, Alter. Unlucky as fuck Man hat auch noch so richtig gute Karten Aus seiner Verwandlung bekommen Das war so schmerzhaft Mein Gehirn blutet Blutet nicht, aber Mein Auge Alles ist am bluten oh, jetzt noch gegen einen Jäger Das könnte schwierig werden Hätte diese Scheißkarte hier nicht nehmen sollen Komm gib mir was für Level 1 Hätte mir nicht wenigstens noch ein extra Minion geben können Dass die Karte maximalen Wert rausbringt jetzt einfach mal so was ach das ist eine andere karte ich dachte dass die die mich verstärkt das war's. was kann die noch mal Oh, da kriegt einer ein Leben dazu, aber den kann ich gleich wegrasieren. Rasierern. Das war doch die, die Karte, von der ich gesprochen habe. Die Karte ist gut, das ist so gut, dass ich die genommen habe, auf jeden Fall. Ach, aber der hat kein Minion gespielt, das heißt er kommt nicht mehr Value aus seiner Karte. Das freut mich natürlich. Wenn ich den dann Effekt auslösen könnte, das wäre richtig Premium. Ja, wohl, so früh wäre es eh nicht. Aber doch, das wäre schon wichtig. Ja, er Spot raus. Spotify 3, was laber ich da? So, ich kann den... ...stärken. Mach ich auch direkt mal... Der nächste suche wäre scheiße sein außer ich noch was für ein Mann ziehe oder was für vier Mana. oh mein gott man nerv mich nicht deckt ein diener mit spot da haut die richtig die spötte raus die Karte ich glaube ich hätte ihn angreifen sollen jetzt hat er die möglichkeit mit AOE mich da zu treffen ich weiß nicht ob ich es machen sollte oder nicht Der Belka Der die das Belka Du kleiner Hunter Zeig doch mal was du drauf hast Der ist halt richtig am zwei Jahren Richtig hart am überlegen Lässt sich richtig Zeit Geht alle Möglichkeiten durch Kann dann nicht jeder so begabt sein wie ich Und das in ein paar Sekunden hinbekommen Was ist ein Effekt? Okay. los greif mich an Brody, die oh, rein Jawohl. so ich habe fünf Mann, ich könnte ihn rufen aber oh, der stirbt ich kann ihn kaputt machen ich kann ihn spielen dich nachdenken Oh, ich glaube das ist Ich glaube das ist ein richtiger Rasurzug. Dann bekomme ich seinen Effekt zweimal. Rasur sag ich dir. Oh, und da holt die Gang rüber. Mal sehen, was der daraus bekommt. den einfach zu so spielen ich mich, aber was spielt die beiden ja das ist sogar ziemlich gut Je nachdem was der ziemlich kaputt macht oh. <lacht> eins für den Boss, zwei für mich <lacht> Ich töte die beiden in den Reihen. Zurück in eure Häuser. Ich bin vor meinem Seen. Kostprobe gewinne ich. Ach, das stirbt ja gar nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass er verreckt. <lacht> nee, egal. Ich habe hier den Schild drauf, das reicht mir. Fürs erste. Ja, da musst du nachdenken, war mein... Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Der geht aufs Face, was? Oh warte mal. Es tut weh. Er benutzt seine Heldenfähigkeit nicht. Was zur Hölle? Was ist denn das für einer? Ich kann mich ja wieder auf aufheilen. So, wie trade ich das? Ich den hier rein. Ups. Ich trete den hier rein. Und jetzt fertige ich den Rest. Oh, da hätte mein Feld richtig... Er hätte mich eigentlich rasieren können mit dem Zug. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Ich ich. <lacht> Ach, du Idiot. Ja, komplett Idiot würde ich jetzt nicht sagen, aber... Oh weia ist er stark geworden. So wie trade ich das ohne zu verrecken? Ich habe keinen Spot. Das ist sein Schaden bekomme ich ins Gesicht. Ich kann die beiden da rein traden, ihn da rein traden. mich nachdenken. Den werde ich wiederbeleben. Warte mal kurz. Brache. Müsste irgendwie einen Schaden noch rausbekommen, aber das kann ich nicht. Ich gehe erstmal ins Face rein. Wieso spielt er eine Karte, die ich angreifen kann? Ach, er hat das ja, aber ich habe mein Heal, das ist gut. Oh mein Gott, Alter, das hätte richtig eklig werden können. So, wie trade ich? Das sind vier von sieben Damage. Gehen wir hier rein. So also mache ich das. Das muss ich ziemlich aggressiv sein ihnen ein paar zügen töten ich habe jetzt keine lust das genau auszurechnen nach kann ich auch ausrechnen mindestens fünf, maximal fünf züge habe ich noch außer wenn ich von denen heilung bekomme wenn er noch mal stirbt das werde ich vielleicht austesten warte mal was Er macht. Okay. Komme ich mein Leben wieder? Nein, bekomme ich nicht. Okay. Ich muss ich beeilen. Oh. Er kann nichts machen, weil ich das richtig sehe ich kann den einfach rufen, nicht so runter, aber das bringt mir glaube ich nichts. Okay. Kann ich mich irgendwie heilen, ist die Frage. Kann ich mich heilen? Ich kann mich nicht heilen. Aber ich kann den rufen. Was den werde ich nicht töten. Ich rufe jetzt einfach den hier und ich mache alles kaputt, was er hat. Ich mache den kaputt. Ich mache den kaputt. Ich mache den kaputt. Mache ja. den kaputt. Es ist und jetzt töte ich ihn dann. Wenn er jetzt fünf Damage bekommt, bin ich am Arsch. Aber es wäre ich so oder so. Also. Oh, und er bekommt einen Spot. Er bekommt einen Spot. Bringt ihn das? Was ist die Frage? 12. Das sind 22. Jawoll. Kriegt auch mal gut gespielt. Und ja wir sind noch nicht am ende wie es aussieht wir geben uns nicht so leicht geschlagen du kleiner schlawiner und das war's dann auch schon mit der heutigen arena folge wir haben schon drei siege mal sehen wie viel daraus fährt beim nächsten mal wenn ihr was zu sagen habt schreibt einen kommentar lasst einen daumen nach oben da es hat sich gereimt zusammen sind wir stark vereint <lacht> Also müsst ihr mich abonnieren, indem ihr auf das Logo klickt, mit den ML, das wird gut funktionieren. Links blende ich euch die Playlist ein, rechts ein Random Video. Das ist schön und jetzt haut ihr rein. Ich bin Goethe.